Dass die Studierenden in der Pädiatrie sehr E-Learning-affin sind, haben wir heute Vormittag ja schon gesehen. Und dass das nicht von ungefähr kommt und dass das den Lehrenden ganz ähnlich geht, das sehen Sie jetzt gleich. Dr. Boris Bittekind wird jetzt das nächste Projekt vorstellen, was ebenfalls aus der Pädiatrie kommt, die Pädiatrie-App. Genau, es ist also ein ganz wichtiges Fach, weshalb wir für das Praktikum eben auch eine eigene App erstellen wollen. Und eine Funktionalität dieser App möchte ich hier vorstellen. Ähm, Medizin zu studieren ist ja so ein bisschen wie Fußballtraining. Da gibt es ganz viele einzelne Aspekte, ganz viele Unterdisziplinen, irgendwas, was man in Hüpfübungen machen kann. Aber das eigentlich Spannende ist natürlich das mit dem Ball. Auf die Medizin übertragen, wir brauchen Patienten. Die Patienten sind im Krankenhaus, da überwiegend auf den Stationen festgehalten. Dort können sie nicht weglaufen. Aber eben zum Teil auch in den Ambulanzen, in den Funktionsabteilungen, wo beispielsweise endoskopiert wird oder Ultraschall gemacht wird, und der Unterricht findet aber traditionell fast nur auf den Stationen statt. Eben dort sind immer Patienten vorhanden, auch Stationsärzte, die da Arztbriefe schreiben. Daher sind die Praktikanten der Station zugeordnet, während gleichzeitig möglicherweise viel spannenderes im Erdgeschoss passiert. Das ist also eine typische Situation. Auf den Stationen langweilt man sich, während der Arzt eben telefoniert oder Briefe schreibt während ein Stockwerk tiefer vielleicht was ganz Spannendes stattfindet. Warum ist das so? Zum einen natürlich ist ein Informationsdefizit da, dass man nicht weiß, was gerade möglich wäre. Zum anderen haben aber Ärzte und auch Patienten Angst davor, dass sowas geschieht, dass also irgendwie ein Patient auf einmal umbringt ist von 20 Studierenden, die alle was wissen wollen, die alle nett sind, aber das ist dann einfach zu viel. Das heißt, die Dosierung ist auch was ganz Wichtiges dafür, dass das akzeptiert wird. Also diese beiden Dinge zu lösen, sowohl Informationsweitergabe und dann die richtige Dosierung. Das ist Inhalt der Sponti-App, so haben wir die genannt. Da wird quasi vom Dozenten oder vom Arzt ein, eine, quasi ein Ziel angelegt, zum Beispiel eine Untersuchung, eine Prozedur, die mehrmals wöchentlich stattfindet. Die Studenten können sich dann für das eintragen, was sie wirklich interessiert. Es wird eine Warteliste generiert. Und dann, das ist ja oft gar nicht vorher planbar, wenn dann tatsächlich diese Untersuchung stattfindet. Also zum Beispiel, wenn ein Patient kommt, der gastroskopiert werden muss, weil er eine Münze geschluckt hat. Das machen die ja nicht regelmäßig, sondern das machen die irgendwann, die Kinder. Dann aktiviert der Dozent diese Funktion. Alle Studierenden, die sich dafür eingetragen haben, werden der Reihe nach benachrichtigt, dass eben es jetzt gleich losgeht. Der Erste auf der Warteliste kann entscheiden, komme ich, komme ich nicht. Das Absagen kann ja gute Gründe haben. Vielleicht ist er gerade auf der Station irgendwie im Elterngespräch mit dabei, was er jetzt nicht verlassen möchte, weil das ja auch was Wichtiges ist, was er lernen muss. Und die, Abgesagten, die Absagen sorgen dann sofort in Echtzeit dazu, dass andere Nachrücke akquiriert werden, damit eben kein Platz frei bleiben kann. Oft ist es ja so, dass man nur ein oder zwei Studenten vertragen kann. Das ist ein Aspekt von der App, die wir entwickeln wollen, das sind auch die verschiedenen Akteure bei uns an der Kinderklinik von der ärztlichen Seite aus. Wir haben noch andere Funktionalitäten geplant, das wäre für den Vortrag jetzt aber viel zu viel, das hat vielleicht nachher am Stand Nummer 7 in der Diskussion.